heute wieder bei meiner Oma. Und wir machen heute einen Nudelauflauf, aber Nudelauflauf äh, auf Alinas Art. Äh, Oma wollte mit Zucchini, Alina macht kein Zucchini. Oma möchte mit Pilzen. Opa <lacht> mag keine Pilze. Oma muss dann zurückstecken und wir machen heute einen Nudelauflauf, äh, so dass die alle essen können. Und wenn ihr das erhabt, wie wir dieses Auflauf zubereitet haben, dann bleiben sie bei uns. Und wir werden unsere Küchenschlacht machen. Erstmal stellen wir den Topf mit Wasser für die Nudeln auf den Herd und lassen es kochen. Und dann brauchen wir noch eine Pfanne, um unsere Soße zuzubereiten. Dafür geben wir das Öl erstmal in die Pfanne. Ich habe drei Löffel abgewogen und Oma schneidet schon die Zwiebel. So fertig, bitteschön. schön. Den Zwiebel schmoren wir nur kurz an. Und bis Aline jetzt die Zwiebel und dann noch Gehacktes anbratet, dann werde ich schon die Möhren grob reiben. Das Gehacktes nehmen wir halb Rind und halb Schwein und das ist auch schon vorgekürzt. Okay. So, das Wasser kocht jetzt und deswegen können wir jetzt die Nudeln dazu geben. Die Nudeln sind speziell für den Auflauf und deswegen muss man sie nur 7 Minuten kochen lassen. Jawohl. Und vollgekriegt als es ja. Und jetzt können wir auch gleich Salz dazu geben für Teelöffel salz das. so gut, mein Schatz unser also, Gehatschen sieht auch schon gut aus da können wir schon die zirbenen Möhren reinmachen so, und Oma schneidet gleich schon Paprika es ist zu zweit und die Küche macht richtig Spaß, oder? Ja und dann jede Seite so schnell, wenn man ein Stück weich macht dann ist dann die Küche auch nicht so langweilig das lassen wir jetzt so 5 Minuten schmoren Können wir die restlichen Zutaten auch schon dazugeben? Die Pizzatomaten, eine Dose haben wir genommen, Paprika und ein Becher Sahne. Alles gut umrühren. Und wir lassen nicht lange kochen, vielleicht so ein, zwei Minuten und dann können wir schon alles in eine Auflaufform geben. Die Nudeln sind auch jetzt fertig. Die Nudeln übernimmt Oma die heiße Sachen und sieben wir ab. Jetzt müssen wir noch zu Ende würzen mit Pfeffer. Hm? Mach mal noch ein bisschen. <lacht> Oregano. Mhm. Wenn ihr mögt auch Cayennepfeffer. Und nach Geschmack auch noch Salz. Mhm. Das ist ganz Wir sind schon fast fertig, jetzt kann man auch den Backofen machen zum Vorheizen und wir werden bei 180 Grad unter Oberhitze auf mittlere Schiene ungefähr so 25-30 Minuten unseren Auflauf fertig backen oder zubereiten. Die Auflaufform müssen wir ein bisschen mit Butter bestreichen. Das übernimmt Oma und den Rest übernimmt Alina. Na klar. Erstmal machen wir so ungefähr ein Drittel von der Soße auf dem Boden von der Auflaufform. Und verteilen. So, dann geben wir die Nudeln drauf. So, kannst du bitte da noch paar während sich so. Dann kommt die restliche Soße. Soll ich die ein bisschen helfen? Die Pfanne ist sehr ja schwer. Dann. Mmh. Jetzt schon sieht lecker aus. Und jetzt vermischen wir es miteinander. Und zum Schluss geben wir noch Käse da drauf, weil ohne Käse wäre das kein Auflauf. Genau. Wir haben jetzt zwei Sorte von Käse genommen, Kartonkäse und Mozzarella-Käse. Dann hat Oma auch ihre Reste verwertet und alles ist. Weg. So, jetzt geht dieser leckere Auflauf im Backofen ich bin die weil er so schwer ist. Und lassen ihn fertig backen. Bei 180 Grad unter Oberhitze auf die mittlere Schiene, so ungefähr 25-30 Minuten. So, unser Auflauf war 25 Minuten. Im Backofen. Sieht sehr gut aus. Können wir schon rausnehmen. Oh, uh, schau. Wie toll sieht aus. Nur heiß. So, jetzt können wir es servieren. Unendlich essen. Mmh, ist schön saftig. Ich wollte gerne noch eine Portion haben auf meinem Teller. Bitte noch ein Löffel. <lacht> mmh, es ist sehr schön saftig. Ich hatte absolut nicht so trocken. Ja, sehr lecker. Und dann können wir noch ein bisschen zum Servieren was Grünes geben. In meinem Fall Dann Schnittlauch und was für so ein appetitlicher Teller haben wir. Schaut ihr. Ja, richtig lecker sieht er aus. Wir freuen uns schon auf Mittagessen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen und hoffen, dass ihr einen Daumen hoch da lasst und einen Kommentar schreibt, ja. dass ihr das mal probiert, wie es das euch geschmeckt, Alinas, ihre Kreation, würden wir uns sehr, sehr freuen. Und wenn euch äh, die Videos gefallen, dann würden wir freuen, wenn ihr natürlich mit eurer Freunde es teilt und vielleicht ein paar Abonnenten mehr auf Lina und Family Kanal dazukommen. Wir wünschen euch alles Gute und